Ach, leider die Kamera zu spät angemacht. Ach, die sind im Doppelflug hier vorbeiflogen. Einmal kurz hier drüber. Die volle Kanne und da hinten sind sehr, sehr wohl rum. Die machen bestimmt eine riesengroße Acht hier irgendwie rein. geht ja super los ich wollte das erste mal hier drin staubsaugen in der hütte und zweimal das ding angemacht und gesäubert und dann bla, platsch hat es gar nichts mehr gesagt ne, der temperaturschalter scheint auch irgendwie nicht drin zu sein ich habe es kalt werden lassen und habe es dann noch mal probiert und es ging auch nicht ja also ansteuerung kaputt und da ist mir der tom strangmann durch den kopf gegangen grüß dich tom ja, der hat mir dann nämlich mal erzählt, dass ihm das auch mal passiert ist. Und da hat er seinen Stabsauger einfach auseinandergenommen, hat die Drähte rausgesucht, die in den Motor reingehen, das sind jetzt hier die, ne? hat den Rest einfach von der Platine weggeschnitten hier und ist damit direkt an seine Batterien gegangen. hat gemeint, mit 48 Volt läuft das Ding einwandfrei. Und ich habe es jetzt ja erstmal mit 36 Volt hinbekommen. Das ist noch nicht volle Leistung. Mit 48 Volt dürfte dann noch etwas stärker werden. Ja, und es ja, sind ja Universalmotoren eingebaut. Und ich glaube, wenn man sich über die informiert, kommt dabei raus, dass die im Gleichstrombetrieb sowieso effizienter sind. Irgendwie. Okay. Ja, ich tue dann mal die Stromaufnahme messen und die Saugleistung so mal ein bisschen vergleichen. An die 1500 Watt, die original drauf ausgewiesen sind, möchte ich definitiv nicht rankommen. Ne? jetzt Dann habe ich so einen neuen EU-Staubsauger, der weniger als 750 Watt zieht oder keine Ahnung, wie viel die ziehen sollen. Ja, äh, vielleicht machen die das dann auch so. Hm, einfach Gleichstrom drauf und effizienter ist es. Ja. Okay, bis bald. läuft jetzt stromlos. Nur mit Solar. Also haben wir mit Solar und REMF 100 Ampere Stunden Batterien voll. Hier ist jetzt nur ein einziges Panel dran, was ursprünglich 50 Watt gebracht hat, aber ich habe die Dinger als Defekt gekauft. Ne? also wenn man da bei normaler Sonneneinstrahlung die Voltzahl gemessen hat, die normalerweise so bei 40 Volt liegen sollte oder 46 besser gesagt, war es da noch so bei 30 maximal Also vielleicht noch die Hälfte an Watt, was das Panel bringt Aber wenn es die ganze Zeit schon überlebt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass es die restliche Zeit ums doppelte dreifache auch noch mal überlebt Also bin ich ganz glücklich drüber so ein defektes zu bekommen ne, Da weiß ich wenigstens was ich hab Und Mal schauen, ob das dann auch so funktioniert. Also meine erste 100 stunden batterie hat es mir schon vollgehauen. Das ist die zweite, die dran hängt. Ihr seht, draußen ist halt etwas bewölkt. Und trotzdem ein einziges Panel, was noch um die 20, 25 Volt bringt, reicht aus, um die zu laden. Hehe, so schnell bekommt man neue Freunde. Hm, Wo ist er denn? Da ist er ja. Horni nenne ich ihn jetzt. Am ersten tag habe ich ihn aus meiner unteren hütte befreit da hat er sich aus versehen eingesperrt und am nächsten morgen war er hier oben drin gewesen da habe ich ihn dann auch befreit und jetzt kommt er regelmäßig zu mir um zu kontrollieren was ich so mache Ja, ich weiß nicht ob es eine er oder sie ist aber ich habe ihn jetzt erstmal horny getauft mal gucken wann er dann das nächste mal auftritt Tatsache, hat gar nicht so lange auf sich warten lassen. Ja mein Freund, es ist eine Tür hier reingekommen. Na ja, da guckste. Ratzwatz geht das. Ja, wie kommst du jetzt noch mal zurück? Fällt mir ein, warum Horni vielleicht hier in die Hütte reinkam. Obwohl, nee, kann jetzt sein, da hatte ich den RMF schon noch gar nicht gehabt. Naja, wer weiß, im muffogenetischen Feld war es vielleicht schon so gewesen. Aber das Sumsebrumm-Ding, <lacht> das fetzt. Ja, ist nur bei dem großen Ferritkern so, hier, wenn man einen kleineren habt, da hört ihr dann gar nichts, da ist die Frequenz dann höher. Aber trotzdem, es ist mal richtig schön zuzuhören, ob es heller oder dunkler wird. Vielleicht dürfte sich die Wolke da vor die Sonne verschieben. Kann ich euch das richtig schöne laute Piechen jetzt so gar nicht zeigen. Ja, mal gucken. Aber merkt euch mal den Ton. Und jetzt es runter. Jetzt kommt die Wolke vor die Sonne. Das ist so genial. Das Prinzip, das true prinzip das regelt sich völlig von selbst. <lacht> Muss man gar nichts weiter dazu machen. Ja, aber funktioniert trotzdem noch, auch bei niedrigeren Voltzahlen. Da. Na, honey. Bist du noch da? Ah, Da hinten ist erstmal Toilette, da muss ich noch aufräumen. die mäuse ganz schön drüber her gemacht hier mein ganzes sack getreide ausgeleert und die überall verteilt hm. naja sieht ekliger aus als es eigentlich ist na gut also Horni macht sich bequem da hinten so. das hier sind kandidaten vom schrottplatz ja, wenn man da ein gutes wort einlegt für seine Sachen, die man da machen will. Das Erste, was einen die Leute fragen, ist, ob er Bomben draus basteln möchte. Hm? Ja, aber zum Glück haben wir ja einen Haufen Videos schon veröffentlicht. Da können die dann gleich nachgucken, was man sonst noch alles mit Batterien machen kann, außer Bomben basteln. Ja, und hier verrichten die REMF Charger nach wie vor ihren Dienst. Bis du die denn? und rum kommst du doch mal extra in der Kamera hallo Honey Hui <lacht> Beim Aufräumen hier habe ich eine tote Maus gefunden und einen einzigen Bohnensamen. Tja, was man damit wohl macht. Guten Morgen. Und immer noch sprühen wir vor Begeisterung. Gibt es halt ein paar Watt weniger über die Solarpanels heute wieder mal. Mhm. Ja, ihr lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, wa? Da ich letztens mitbekommen habe, dass einige von euch immer noch probleme haben so einen remf charger zu basteln jetzt noch mal ganz kurz ich kann es nur so zeigen wie es ich mache und bei mir funktioniert halt ne wie es da bei euch nicht geht kann ich euch echt nicht sagen also normalen transistor das ist jetzt die npn version bei der npn version gehen die beiden dioden raus ne? also vom mittleren beinchen und vom rechten beinchen also der kopf nach unten sozusagen hier unten ist dann der strich ne? Und die letzte Diode, sollte eine, wir können dreimal dieselben Dioden nehmen, aber ich mache es gerne so, dass ich dann die Diode hier als richtig schnelle Diode ausführe. Also die ist dann etwas schneller von den Schaltzyklen her als die anderen. Ja, das ist der erste Teil. Das kann dann auch so aussehen hier. Hier ist dann eine andere Art von Diode drin. Und hier kommt dann einfach der Triggerteil ran. ran, ne? ans andere Beinchen euren 300 Ohm Vorwiderstand oder wie viel oben ihr dann halt nehmen wollt, müsst ihr du mal durch die Tests rauskriegen was das Beste ist. Hier ist jetzt die Version mit den zwei LEDs in Reihe und dann einfaches Potti. Ja, und dann kommt hier das letzte freie Beinchen vom Potti, kommt dann an den dünnen Draht vom Ferrit und der dicke Draht kommt hier in die Mitte. So, mal noch ganz kurz zur Funktionsweise von dem ReEMF, ja, hier haben wir unsere Quelle, Plus, Minus, wir folgen also unserem Minusstrang. Ja, deshalb von Minus nach Plus anfangen, so hat es mir der Renny erklärt, dass man so Schaltpläne am besten lesen kann. Und dann kommt ja hier unsere Diode von Transistor. Ne? Hier ist jetzt unser Transistor eingebaut. So und so und so, ne? glaube ich. Wir gehen also von Minus nach Plus und hier die Diode. Das ist historisch damals so gewachsen. Ne? Also wo sie irgendwie das Diodensymbol erfunden haben, sind sie irgendwie noch davon ausgegangen, dass der Strom von Plus nach Minus fließt. Und dann macht es Sinn, dass an der Seite die Sperre ist. Ne? Wenn jetzt aber der Strom von Minus nach Plus fließt, ähm, ist das ein bisschen unlogisch. Ne? Tja, haben sie dann mh, später auch rausgekriegt. Ich glaube, bei der Z-Diode haben sie es dann wieder andersrum gemacht. Das Schaltzeichen, deshalb ist das irgendwie... Ziemlich verdreht hier hinter der Elektrik, ne? aber wenn man das weiß als historischen Hintergrund, wird es dann wieder etwas logisch. Also äh, wir merken uns jetzt mal unlogischerweise, dass der Strom von Minus nach Plus fließt und dann hier durch die Sperre eben durch kann. Ne? So ist es dann praktisch offen, das Diodensymbol. Ein bisschen verwirrend, aber ihr wisst schon was ich meine. Ne? Jedenfalls so ist es jetzt offen, jetzt kann der Strom hier durch, geht hier hoch an unseren Ringkern. Ne? Das ist die erste Wicklung vom Ringkern. Da haben wir einen Ring hin. So, und dann geht es hier oben in unsere Batterie, die geladen werden soll. Minus plus. So, jetzt gehen wir noch runter. Mhm. Das ist der erste Schalt. Zyklus. Das ist praktisch die andere Batterie mit der Quellbatterie das ist die Quelle mit der Quellbatterie parallel und nur die kleine Drosselspule hängt dazwischen als ja, Drossel sozusagen so jetzt ist aber der Verrittkern dann hier irgendwann gesättigt wenn der Strom hier durchgemacht ist und praktisch kein Stromaufbau mehr vonstatten geht praktisch alles gleich bleibt und da haben wir ja dann hier unsere zweite Wicklung drauf und wenn die dann praktisch, ne, praktisch der erste Strompuls macht hier durch, feuert voll hier rein, wird ne, praktisch hier mit den, wenn wir hier 20 Volt haben und hier eine 12 Volt Batterie. Hauen wir hier die zwei kompletten 20 Volt hier oben auf die Quellbatterie, äh, auf die zu ladende Batterie drauf. Und dann kommt hier das Signal durch den Trigger. Ne. Das dauert ein Stück. Hier haben wir noch einen Vorwiderstand dran und hier unser Potti jetzt mal ne, mal ohne die LEDs kann man LEDs auch noch mit reinzeichnen dann schaltet der hier aus und schaltet den Strompfad dann wieder weg ne, sozusagen und in dem Moment wo das hier weggeschalten wird ist aber hier oben in unserem Ferrit noch ein Haufen äh, Strom gestaut drin so und deshalb ist jetzt hier diese Diode drüber Und die schafft es nun, dass der Strom, der hier drin gespeichert ist, als winziger Kurzschluss sozusagen auf die Batterie verkehrt rum draufgegeben wird. In dem Moment, wo unser Feld hier drin zusammenbricht, ändert sich ja die Stromrichtung. Kennen wir ja, motor generator -Regel. Und das heißt, diesen Back-EMF, den wir normalerweise mit unseren Bedini's immer positiv auf unsere Batterie als Ladung draufhauen, der fungiert jetzt hier sozusagen als Entladung Als winzig kleine, riesengroße Entladung belastet die Batterie also praktisch kurzzeitig mal richtig schön extrem, hält sie richtig schön fit. Tja, und dann kann das ganze Spiel wieder von vorn losgehen. Hier drüber haben wir auch noch eine Freilaufdiode drin. Und hier in dem Strang ist ja dann auch noch eine Diode, ne? so wie ich das mitbekommen habe. Genau, richtig, jawohl. Ja. Und das ist momentan, so wie ich momentan das ganze Ding verstanden habe, das ganze Geheimnis, warum der REMF charger so gut funktioniert. Ich meine, mit den, gehen wir erstmal von 50 Kilohertz aus, also 50.000 Mal pro Sekunde wird dann die Batterie geladen und auch gleichzeitig richtig schön kurzzeitig entladen. Und das heißt, das macht die richtig fit mit der Zeit. So, und jetzt ja noch mal ganz kurz zum Verständnis, wie ich mir die Ringkerne immer wickele. Ich wickle mir die immer so wie ein umzeichen ne? Sieht ja jetzt so aus wie ein um Und lasse praktisch hier immer ein Stückel frei. Und optimal normalerweise an der Stelle hier durchtrennen, dass es dann so ähnlich ist wie beim Zeilentrafo, dass wir da einen kleinen Luftspalt haben. Ja, hier, hier lasse ich das, das erste Mal, weil jetzt habe ich keine Säge im Garten und ein Schraubstock ist auch noch nicht da. Und es muss auch so gehen erstmal. Nicht ganz optimal, aber. Wird erstmal funktionieren. So und dann eben, ja, ich habe den jetzt zwar mit drei Träden gewickelt, aber normalerweise nehme ich die zwei hier zusammen. habe hier einen dicken, habe hier einen dünnen und dann nehme ich mir den dünnen von der einen Seite mit dem dicken von der anderen Seite und die werden jetzt praktisch zusammengetüttelt da an der Stelle und das wird dann mein gemeinsamer Ausgangs werden ne? wo dann hier die Spule und die Spule zusammen sind ne? Tja, und der Rest dann wie gehabt anschließend das hier kommt an die mittlere Anzapfung vom Transistor und die andere Seite kommt dann hier ans Potty. und das war es dann schon also so hier müsste es ausschauen ne? Ja, und wenn alles richtig angeklemmt ist, müsste es dann so hier aussehen. Ich habe erst eine 12 Volt Quelle dran, das ist ein 6 Volt-Akku, ne, haben ungefähr 6 Volt Unterschied. Und damit kann man es eigentlich sehr gut sehr gut sehen, ob es dann funktioniert oder nicht. Ja, ja, jetzt, jetzt dreht er richtig auf. Gut. Nun gibt es mal wieder was für den freien Markt. Wir wollen ja, dass das Segel ohne Boblabo hier wächst und dass es erstmal überleben kann, Es ist es erstmal wichtig, in den nächsten ein, zwei Wochen ein paar Mäuse zusammenzukriegen, damit die Stromrechnung und Karten bezahlt werden kann. Ja, ihr wisst, die Stromanbieter wollen ihre Kohle haben, da sind die unerbittlich. Also habe ich mal was gemacht für Strom. ReMF-Charger Nummer 1, passiv gekühlt, ohne störenden Lüfter dazu. Und hier drüben ist der zweite. Die sind optimal ausgelegt für. Ne, ich nehme sie jetzt momentan für solche Solarpanels, die ich hinterm Fenster stehen habe. Das heißt, der kriegen natürlich nicht die hundertprozentige Leistung raus, was drauf steht. Aber ihr seht, ne, für 1,74 Ampere sind sie ausgelegt und 33 Volt. Und ich habe jetzt hier ähm, stinknormale. Die Kollegen dran, nur vorübergehend natürlich, das ist jetzt nur für Demonstrationszweck, um euch das mal zu zeigen. Und das geht sehr gut, muss ich sagen. Ich habe das erst vier, fünf Mal gemacht. Die Kapazitäten bleiben, sie werden nicht weniger. Und man kann dann also auch mit mehr als 20 Volt reingehen, wenn man eine 12 Volt Batterie laden möchte. Ja, es wird... Schon etwas warm, ich schätze jetzt mal so 40, 45 Grad ist der Lüfter hier. Dann könnte man dann eventuell noch in irgendein Gefäß reinstellen und sich dann nebenbei noch irgendwas warm machen. Oder man dreht dann halt hier mit dem Potti in die Richtung, wo man hin will. Ja, da kann man dann auch alle möglichen äh, Größen von Batterien laden. Momentan, ich habe vorhin mal gemessen, äh, 800, 900 MA zieht jetzt momentan hier durch. Und hier habe ich dann noch einen Schalter angebaut, dass man dann auch die LEDs mit einschalten kann. Ne? Somit kann man dann noch etwas entspannter fahren, also der Kühlkörper wird dann nicht mehr, wird dann überhaupt noch heiß. Und man kann dann auch so kleine Gelbatterien dann damit laden ne? oder hier sowas dann. Na, somit kann man dann die Milliampere dann schön einstellen. Ja, ich denke mal das dürfte reichen für einen Garten. Ne? So Spritzwasser geschützt ist es auch und wenn mal irgendwie Kondenswasser sich drin sammelt bis aufs Potty und hier oben das Teil ja, da dürfte dann eigentlich nicht viel passieren ja, bis auf die zwei Dinger also direkt unter Wasser setzen sollte man es nicht aber so für draußen müsste das schon gehen halbwegs so jetzt fahren wir wieder volle Kanne ja, ist das volle Kanne ja das ist volle Kanne und das ist obervolle Kanne, wenn jetzt die LEDs weggeschaltet sind. So, viel Glück bei euch beim Ersteigern und bis später. heute dabei.